Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute schauen wir uns mal ein paar Tipps und Tricks an, wie deine Amazon Fotos wirklich konvertieren und wie du letztendlich das meiste aus den Fotos rausholen kannst. Also ich würde sagen, let's go! Also, lass uns direkt mal mit dem wichtigsten Punkt anfangen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal die Amazon-Startseite vorstellen, dann sieht das Ganze entweder so aus, dass die, dass die Bilder sozusagen oder die Startbilder sozusagen hier nebeneinander aufgereiht sind. So, ich mache das Ganze nochmal kurz fertig. Oder letztendlich nur untereinander. Worauf du achten musst, ist natürlich ein ganz wichtiger, aber auch eigentlich, ja, ganz plumpe, eine ganz plumpe Sache ist, dass der Hintergrund natürlich vollkommen weiß ist. Das heißt, Regel Nummer 1, wenn du eine Verpackung hast, wenn du die auf, der, auf dem Bild auch abbildest, dann sollte diese jetzt nicht ganz weiß sein. Es gibt ja diese ähm, minimalistischen, äh, schlichten Verpackungen, die einfach nur weiß sind, mit ein bisschen schwarzen oder sowas alles. Äh, sieht zwar vielleicht ganz cool aus, wenn man das in einem Offline-Laden in der Hand hat, aber wenn man es auf Amazon sieht, dann verschwimmt das Ganze sozusagen direkt hiermit und der Kunde, der eh eher so die Aufmerksamkeitsspanne, von ähm, ja man sagt im Online-Marketing oder im Marketing von einem Goldfisch hat ungefähr so von drei Sekunden sage ich mal dann wird er das gar nicht bemerken und einfach weiter scrollen oder sich andere angucken denn letztendlich ist einer der wichtigsten Faktoren dass wie gesagt das erste Bild wirklich ansprechend ist. Das heißt, dass du, bevor du überhaupt äh, mit der Ausarbeitung des Produktes startest oder dir Gedanken machst, wie die Verpackung aussehen solltest, solltest du dir anschauen, okay, wie sehen denn überhaupt die anderen Listings so aus? Wenn ich jetzt ein Kunde wäre, auf welches Listing würde ich allein erst nur von der Qualität des Produktes natürlich, die man da sieht, aber auch von der Aufmerksamkeit her klicken. Und wenn dein Produkt vielleicht hier ist, aber extrem aufmerksam oder auffallend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit allein schon höher, dass der Kunde aus Kuriosität mal draufklickt oder allein aus dem Grund, weil er sieht, okay, mein Auge schreibt hier drauf, jetzt sehe ich das Ganze mal und das sieht eigentlich ganz ansprechend aus, dann klicke ich mal drauf und dann haben wir den Kunden vielleicht schon sozusagen das verkauft. Das ist der Faktor Nummer 1, ist einfach die Aufmerksamkeit, weil wir natürlich hier im direkten Vergleich mit 15, 20 anderen, äh, anderen Listings sind. Das heißt... Nummer eins, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit können wir wie generieren? Können wir generieren auf der einen Seite, wie eben schon angesprochen, durch eine Verpackung. Ich weiß, ist es nicht, ist es nicht einmal Amazon-richtlinienkonform, dass die Verpackung mit aufgebildet ist. Das heißt schon gar nicht, wenn sie jetzt sozusagen noch extra daneben gestellt wird. Normalerweise ist es ja so, dass wir jetzt hier sozusagen die Verpackung haben dann ähm, und hier halt einfach mal, ich sag jetzt mal, das Produkt sozusagen. Und das kann dann dafür sorgen, dass auf der Seite mehr auf dem Bild drauf ist vielleicht mehrere Teile, wo, wie gesagt auch, die Aufmerksamkeit wieder drauf gelenkt werden kann oder haben auch die Verpackung, kann natürlich einfach eine Farbe ausstrahlen, die das Produkt jetzt nicht hat, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Teller verkaufen würden, einfach also mal als ganz plumpes Beispiel, da wäre der Teller natürlich wahrscheinlich weiß, aber also die Verpackung kann dann dafür sorgen, dass das Ganze vielleicht in irgendeiner Farbe ist, die sonst hier nicht äh, nirgendwo auftaucht, aber dennoch einfach die Aufmerksamkeit des Kunden auf dieses Listing zieht. Das heißt, das ist sozusagen Nummer 1 auf der meta des das, das, das, äh, der Suchergebnisseite also sozusagen zu sehen. Ne? Und dann können wir uns das Ganze nochmal anschauen, wenn wir jetzt in dem einzelnen Listing drin sind. Das heißt, wenn wir jetzt in dem einzelnen Listing drin sind, dann wird das Ganze so aussehen. Ich sag jetzt mal so. Und so weiter. Und hier sind natürlich dann die kleinen Bilder, die man noch anklicken kann oder ab und zu sind die auch mittlerweile jetzt hier unten drunter und hier ist dann das Bild. Und auch hier natürlich ganz, ganz wichtig, auch ganz klare Sache, die Auflösung muss natürlich gestochen scharf sein. Das heißt, wenn der Leser, wenn der Leser, wenn der Kunde mit der Maus hier drüber fährt, dann sollte auch da sozusagen der zoom erscheinen und das Produkt sollte auch im Zoom noch wirklich gestochen scharf aussehen. Das heißt, ein wichtiger Punkt hier. Und an sich müssen wir die ganze Fotothematik so betrachten, dass wir natürlich auf der einen Seite dem Kunden nicht das ganze Produkt von allen Seiten sozusagen zeigen können, so wie es wäre, wenn der Kunde das im Laden anfassen würde. Aber diesen, diesen vermeintlichen Nachteil können wir aber auch zu unserem Vorteil drehen, da wir jetzt das Produkt wirklich im besten Licht, also wortwörtlich, im besten Licht, dastehen lassen können. Das heißt, hier können wir jetzt wirklich in jedem einzelnen Foto darauf, dafür sorgen, dass der Kunde genau das sieht, was eigentlich perfekt ansprechend für ihn ist. Das heißt, wir kommunizieren hier sozusagen die Dinge, die unser Produkt auf der einen Seite einzigartig, aber auch qualitativ oder was auch immer erscheinen lassen. Und hier ist es wirklich wichtig, generell auch im gesamten Marketing, nicht irgendwie Eigenschaften zu kommunizieren, sondern nur Benefits. Das heißt, wir wollen hier einfach nur, wenn wir eine Baumaschine haben, nicht sagen, okay, die Baumaschine hat, ähm, macht jetzt 2000 Umdrehungen pro Sekunde oder keine Ahnung was, sondern die Baumaschine sorgt dafür, oder hat acht Stunden Akkulaufzeilen und halt Dinge, die den, die, die den Kunden sagen, wirklich interessieren und wir wollen es nicht in irgendwelchen technischen Details oder sowas halt verfangen. Und das können wir wirklich schön in den einzelnen Bildern darstellen, was wir aber auch bei erklärungsbedürftigen Produkten zum Beispiel machen können, ist, dass wir die einzelnen Bilder sozusagen als Abfolge nutzen, um so eine kleine Story in den Bildern zu erzählen, wo der... Ähm, potenzielle Käufer dann logisch durchgeführt wird und dann das Ganze wirklich sich zu einem großen Bild zusammensetzt und der Kunde auch merkt, okay, ja, das äh, klingt logisch, das passt alles soweit, damit äh, kann ich auf jeden Fall was anfangen. Das heißt, das waren wichtige Punkte. Auf der einen Seite die Aufmerksamkeit, dann auch das Produkt natürlich im besten Licht dastehen lassen, und dann auch natürlich dafür zu sorgen, dass der Kunde das Produkt versteht, dass alle Benefits auch kommuniziert werden, weil das letztendlich die Dinge sind, die wirklich am allermeisten Impact haben. Und dann lass uns mal anschauen, wie sozusagen so ähm, eine Bilderreihenfolge an sich aussehen soll. Das muss jetzt nicht genau in der Reihenfolge sein, aber diese Aspekte sollen auf jeden Fall drin vorkommen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich das Startbild, wie eben schon gesagt, wo wir jetzt hier ähm, die Verpackung haben. Auch da kann man mal schauen, ob Amazon das sozusagen ähm, duldet oder nicht, manchmal nimmt Amazon das Bild dann einfach raus, dann kann man das gleiche Bild nochmal einsetzen, ohne, ohne die Verpackung sieht das auch nicht viel, das heißt, das kann man auf jeden Fall machen, das heißt, Bild 1 einfach das Startbild, wo sozusagen, wie gesagt, Aufmerksamkeit draufgezogen werden soll. Dann haben wir natürlich so vielleicht Bild 2 und 3, wo wir mal auf der einen Seite direkt mal den Hauptbenefit kommunizieren, den das Produkt hat, das würden wir dann zum Beispiel hier machen, ich mache das mal ein B rein, für Benefit, dann ist es eventuell bei manchen Produkten auch interessant, die Maße einmal zu haben. Das heißt, das Ganze wäre dann so, dass jetzt hier das Produkt ist und das Ganze einfach mal schick aussieht, okay, wie, wie lang ist das, wie groß ist das, äh, wie hoch ist das, je nachdem, ob es relevant ist oder nicht, weil es, wie gesagt, in einem quadratischen Kasten ist und man es nicht jetzt sozusagen in äh, irgendwo äh, oder in, in Realität wirklich anfasst und das vielleicht greifen kann. Ne? Und deswegen sind bei manchen Produkten eventuell Maße auch noch... Ganz wichtig. Dann kommen wir weiter, dass wir sozusagen das Produkt, vielleicht haben wir auch zwei Bilder für Benefit, je nachdem wie viele Vorteile dein Produkt hat, dass wir letztendlich auch natürlich Anwendungen, Anwendungs- und Emotionsbilder damit verwirklichen. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist, dass der Kunde wirklich genau das spürt, was wir eigentlich aussagen wollen. Auch hier wieder ein Vorteil, wir können dem Kunden sozusagen Bilder in den Kopf setzen, die er im Laden, wenn er das Produkt anfassen würde, so nicht hat. Und das heißt, hier haben wir dann vielleicht, wenn es jetzt ein Teller ist, Einmal den Teller in einem schön gedeckten Tisch, in einem wirklich wunderschönen Wohnzimmer. Das ist vielleicht ein Wohnzimmer, das hat der Kunde gar nicht. Aber er stellt sich vor, okay, ja, so sehen die Teller echt richtig, richtig gut aus, wenn die ähm, an diesem schönen, langen Holztisch sind und da ein Ab Abendmahl sozusagen gezaubert wurde. Und das weckt einfach die Emotion, dass der Kunde gerne den Teller hat, weil er dann natürlich das Ganze bei sich zu Hause auch so anrichten kann. Auch wenn sein äh, Wohnzimmer oder Esszimmer natürlich komplett anders aussieht, spielt erstmal keine Rolle. Es geht um diese unterbewusste Emotionen, die der Kunde dabei spürt. Das heißt, ein Anwendungsbild kann auch mal zwei sein, das ist auch eine Möglichkeit, die wir hier ähm, ja, letztendlich umsetzen können. Und dann bei einem der letzten Bilder können wir auch eventuell na, sozusagen so ein bisschen Social Proof mit reinbringen. Das heißt, wenn das jetzt das Bild ist und hier eigentlich auch ein Anwendungsbild, letztendlich ein Emotionsbild gezeigt worden ist, dann können wir hier ähm, vielleicht so einen kleinen Kasten mit einbauen. Das Ganze dann mit so ein paar, ähm, ja, das sieht jetzt grottig aus, aber ein paar Sternen versehen und sozusagen ein paar Kunden Feedbacks und ein paar, paar Bewertungen von unten, die auch wirklich unten stehen, hier einmal kurz oben zusammenfassen. Ähm, Im besten Fall natürlich auch gute, dass wir sagen: Okay, hey, wir haben hier die Möglichkeit oder, oder ähm, Jörg F hat äh, am 20. Mai 2020 gesagt, dass äh, der Teller unzerbrechlich ist und Firmen auf den Boden gefallen ist und immer noch ähm, immer noch ein Teil ist, sozusagen oder was auch immer einfach Benefits, die sozusagen Einwände, die Kunden haben die Kunden haben könnten, auch auflösen. Das heißt nicht nur, ja, es ist ein sehr guter Teller, sondern vielleicht hat der Kunde ja wirklich Angst, dass er beim ersten Mal runterfallen direkt in tausend Teile zerspringt. Und dann können wir hier den Einwand, den der Kunde vielleicht hat, es nicht zu kaufen, direkt auflösen, indem wir sagen, okay, der Teller ist wirklich robust und der ist auch schon mal hingefallen und immer noch heil. Ne? Alles ah, natürlich nur Beispiele, aber so können wir das Ganze hier mit einbauen. Auch hier wieder ganz kurz natürlich ist es auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das kann man mal austesten, sieht Amazon auch nicht ganz so gerne, aber es kann natürlich auch Conversion-fördernd sein. Aber auch hier geht es darum, wie äh, eigentlich in allen anderen Bereichen auch, dass man das ganz einfach mal testen soll und guckt, okay, kommt das gut an oder kommt das vielleicht nicht gut an. So, dann möchte ich noch eine Sache auch gerade besprechen, ganz kurz hierzu, das gehört jetzt nicht zu Fotos, aber man hat eventuell die Möglichkeit auch noch als letzte Instanz ein Video mit einzubauen, da äh, kann man das äh, eventuell über seinen Account Manager machen. Oder aber man macht das Ganze einfach über den Support Weg, dass man sagt, hey, hier ist ein Video mit einem Google Drive oder einem Dropbox-Link. Bitte bei der ASIN, dann die ASIN nennen, einmal äh, hochladen. Und eigentlich sind Amazon, ähm, eigentlich machen die meisten Amazon Mitarbeiter das nicht. Aber ab und zu kommt schon mal vor, wenn man das ein paar Mal probiert hat, dass dann das, äh, das Video hochgeladen wird. So, und dann möchte ich noch eine wichtige Sache besprechen hier. Und zwar überall im Unternehmertum, im Business, eigentlich bei allem, was du machst, ist sozusagen die Planung das Allerwichtigste. Das heißt, auch hier arbeiten wir natürlich mit einem Fotografen zusammen, mit einem professionellen Fotografen. Wir machen die Bilder auf keinen Fall selber. Also, falls du eine Fotobox oder sowas bestellt hast, schick die zurück ähm, oder stell sie in die Ecke. Nutze die niemals, denn wir wollen wirklich professionelle Fotos haben. Die kannst du nicht selber, äh, egal ob du eine gute Kamera hast oder nicht, so umsetzen. Denn es geht auch nicht nur um die Fotos an sich, sondern die Retusche ist noch ein richtig großer Aspekt dabei auch. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass wir, bevor wir überhaupt ein Foto sozusagen mit dem Fotografen besprechen und selber mal Gedanken machen, okay, wie würde das Ganze denn wirklich perfekt auf Amazon aussehen. Da können wir uns mal ein DIN A4 Blatt nehmen und dann sagen, hier einfach mal kleine Kästen malen für die einzelnen Fotos angenommen, wir sagen jetzt okay, wir wollen hier so sieben Fotos haben und dann stellen wir uns das vor, so wie ich es eben ganz kurz skizziert habe, okay, Foto 1 soll das sein, dass wir hier die Verpackung haben, und dann hier das Bild. Foto 2 sollte sein, dass wir dann hier den Teller haben und hier irgendwelche Benefits kommunizieren. Foto 3 sollte das noch sein. Das kann ganz einfach kurz aus der Hand skizziert sein. Es ist vollkommen egal, wie untalentiert du bist, wenn es um das Thema skizzieren geht. Ich meine, du sieht es auch, Ich bin jetzt auch eher in der, von der untalentierten Sorte, was das hier angeht. Aber ähm, das dient einfach dir auf der einen Seite mal zur Verbildlichung. Dass du dir vorstellst, okay, wie würde das aussehen? Sieht das auch wirklich auf Papier so gut aus, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe? Oder könnte man das Ganze noch ein bisschen optimieren? Und dann kannst du auf der einen Seite mal so, ein, so kleine Scribbles erstellen, die du auch natürlich deinen Fotografen danach so gibst. Und du kannst das Ganze via, via Videoaufnahme oder via Text oder sowas noch äh, sagen, weitere Informationen zur Verfügung stellen, dass du dem Fotografen dann wirklich auch Anweisungen an die Hand gibst die du gerne umgesetzt haben möchtest. Du musst auch schauen, mit welchen Fotografen du zusammenarbeitest. Weil manche kennen sich im Bereich Amazon aus, manche kommen aber vielleicht aus einem anderen Bereich, die können das Ganze dann nicht so umsetzen. Und deswegen würde ich selber erstmal schauen, dass die Grundlagen von dir alle ausgehen. Und falls der Fotograf noch ein paar gute Anmerkungen hat, kannst du da mal drüber schauen und überlegen, okay, könnte das Sinn machen oder nicht. Aber erstmal ist es wichtig, generell überwichtig, wichtig, dass du selber auch verstanden hast, wie das natürlich alles funktioniert. Und deswegen ist sozusagen diese Planung mit Scribbles, mit aber auch wirklich Texten, das kann auch, wie gesagt, Einfach ein Video sein, was du deinem Fotografen mitschickst, wo du das abfotografiert hast und sagst, hier möchte ich das und das haben, möchte ich das und das haben. Das soll in der Größe sein, bitte gib die Informationen hiermit an. Und dann hast du wirklich eine sehr gute Vorbereitung, die du einfach deinem Fotografen mitgeben kannst. Und dann musst du dich auch, oder wirst du dich auch nicht wundern, dass die Fotos ganz anders geworden sind, als du sie haben wolltest. Denn dann wurde genau das umgesetzt, was du haben wolltest. Und das ist auch das, was wir letztendlich hier natürlich anstreben. Also, das war's zum Thema Fotos, wie du wirklich gute Fotos ähm, letztendlich auch hinbekommst wie du dafür sorgen kannst, dass du durch Fotos die Konkurrenz ausstechen kannst, denn ehrlicherweise sind Fotos wirklich der Hauptaspekt Nummer 1, wieso Leute oder wieso potenzielle Kunden wirklich zu Kunden werden, denn die meisten Leute sind faul auf Amazon, ehrlicherweise. Sie wollen sich keine Titel durchlesen und keine langen Beschreibungen und äh, was weiß ich. Sie wollen einfach nur schauen, okay, passen die Fotos, ist das, was ich mir vorgestellt habe, passt es zum Preis, okay, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber sieht eigentlich ganz gut aus, vielleicht kaufe ich es dann trotzdem. Ne? Das einfach nochmal kurz so dazu gesagt. Und jetzt würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Klick einmal auf die Glocke, abonniere den Kanal, damit du solche weiteren Videos nicht verpasst. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.